Hallo liebe Zwergenfreunde, da ich nun schon häufiger darum gebeten wurde, ein Dwarf Fortress Beginner-Tutorial für neue Spieler zu erstellen, komme ich nun diesem Wunsch nach und starte heute meine neue, vermutlich fünfteilige Serie über die ersten Schritte in Dwarf Fortress. Meine alten Tutorials haben zwar auch noch Bestand, aber viele Steam-Spieler scheinen die Videos über die klassische Version etwas abzuschrecken. Die neue Serie wird zumindest eine Live-Vorstellung, also etwas weniger komprimiert sein, als du es eventuell von anderen Tutorials von mir kennst und vermutlich im Halbwochentakt von mir veröffentlicht werden. Ob es nach den ersten fünf Teilen in diesem Stil weitergeht, weiß ich selbst noch nicht. Das hängt auch etwas von der Resonanz dazu ab. Heute um 16.30 Uhr geht es zumindest los und ich freue mich auf dein Feedback.